Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Vlog, mein erster Vlog. Ich wollte nie einen machen, nun ist er da. Warum? Naja, ich habe keine große Lust, irgendwie bei der Hitze große Videos zu drehen. Und deswegen mache ich nur einen Vlog. Ist jetzt kurz vor acht, wir sind draußen beim Übernachten, wir, die Kinder. Da ist der eine. Hier ist dieser andere. <lacht> ja, bei dem Kartoma, echt super. Und äh, ich werde es mir im Zelt gemütlich machen. Jo, und deswegen schalte ich jetzt auch wieder aus. Das es eigentlich soweit. Das ist der erste Tag, wir sind jetzt eine längere Zeit da, wir haben Urlaub und deswegen gehen wir eine Menge raus, also, oder was heißt eine Menge raus, sondern ganz oft raus. Jo. Also dann. Ciao. So, dadurch, dass das Taf unten nicht ganz am Boden war, hatte ich ein bisschen Luftzirkulation. Es war recht angenehm frisch. Kann ich mich nicht beklagen mit dieser Nacht. War nicht so heiß, wie ich erwartet hätte. Wie hast du denn geschlafen? Wenig. Ui. Guten Morgen, wie hast du geschlafen? Gut. Sind wieder am Zusammenräumen. Und dann geht es zurück. Somit ist die erste Übernachtung gelaufen. So, wieder auf dem Heimweg. Die Übernachtung war klasse, es war recht chillig. Wir sind ja auch erst recht spät am Abend dort gewesen. Na, geschlafen habe ich sehr gut. Der Kleinste hat gut geschlafen. Ja. Es war auch äh, eine angenehme Frische. Ich habe den Swagpin bloß als Decke benutzt. Joa, ansonsten klasse Sache. Das war's dann erstmal für heute. Jetzt geht's nach Hause zum Duschen und dann legen wir uns nochmal ein bisschen hin. Wie spät ist denn jetzt? 7.53 Uhr. Naja, den Tag ein bisschen relaxed angehen. Schließlich haben wir ja Urlaub. <lacht> Jo, Freunde. Heute beim Waldscouten diesen schrecklichen Platz gefunden. Das ist alles voller Knochen ringsrum. Brutal. Ich möchte gerne mal wissen, wer sowas macht, ehrlich gesagt. Ja, finde ich krass. Schade, weil Wald ist nämlich sonst recht traumhaft, aber das... Also finde ich schrecklich, so, so Plätze. Wow. Servus! Heute ein bisschen Bergwandern, Chiemgauer Land. Jetzt sieht man natürlich noch nichts. Äh, ein ist auf der anderen Seite. Da wollten wir nicht hin, da ist immer so viel Betrieb. Jetzt schauen wir uns diesen Berg mal an. Ja, genau. Ah, ehrlich. Super schön es ist wie in so einer Klamm hier, also immer dieser Fluss hier da und Holzbrücken, echt toll Weg. Geht auch ganz schön hoch manchmal, aber das kann man schon schaffen. So, Prost, Freunde! So. Ein kleines Panoramabild. So, ein bisschen außer Atem. Sind wir sind jetzt noch ganz nach oben gegangen. Und das Bild ist viel zu hell. Da unten. Und hier ist die Matte. Unser Pausenplatz. So schaut das hier oben aus. So, ihr Lieben, der Tag ist gelaufen. Kurz vor sechs. Mir gehen noch weiter runter. Gerade ein bisschen erfrischen noch am Wasser und das war's dann. Schaut doch gut aus, das ist doch mega Platz. Fühlt sich gut an, oder? Ja, herrlich andere Seite. Herrlich. ist auch nicht schlecht hier. 14 Euro, super Sache. Kommt hinten, hinten an den Rücken dran. Bequem <lacht> <So lacht> wie Sau. Richtig gemütlich. Eigentlich wollte ich heute gar nicht filmen, aber die Jungs hatten Bock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 Du hast dich ja gehalten. <lacht> Stimmt. Na, no, Alles gut? Ja, ja. <lacht> Gute Nacht. Gute Nacht. <lacht> das sieht scheiße aus, Jona. Das sieht aus, als hättest du eine Nacht durchgemacht.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 So, heute ist Dienstag, jetzt geht es zum äh, Sepp-Waldhandwerk nach Bad Tölz, zum Übernachten im Wald natürlich. Ja, mal gespannt, das war jetzt aber echt scheiße. So, wir fahren jetzt nach Bad Tölz zum Sepp-Waldhandwerk und äh, mal gespannt, das erste Treffen. Mhm. Ich Hoffentlich verbringen wir da eine schöne Zeit, Obacht. So, halten die Kamera kleiner. Jona. Jona. Gut, alles okay. Achtung, Deckel. Ich muss noch mal runter, ich habe meine Kappe vergessen. Achtung, Kopf. Passt. Ich muss selber, ich vergesse immer irgendwas. Irgendeine Kleinigkeit bleibt immer liegen. Jo, wo sie So, da. Jetzt noch den Rest besorgen und tanken, dann geht's weiter. Bisschen verzögert, ja, 20 Minuten. Ist immer ein bisschen schwierig, das morgens zu koordinieren. Weiß also auch nicht. Manchmal bin ich zu früh überall und heute bin ich ein bisschen später. Ja, wir haben Urlaub, wir haben Zeit, gell? Ja, das ja. Ist <lacht> ah, ja, ja, ja. Gerade erfahren, dass ein lieben selbst seine Tochter krank geworden ist. Jetzt also werden wir haben ein bisschen ummodeln müssen, mal schauen, wie es letztendlich dann endet. Wir fahren jetzt trotzdem mal hin. Und wenn es halt gar nicht geht, dann muss ich mit den Jungs eben alleine zurechtkommen. Weil wenn das Kind krank ist, da zwinge ich jetzt ein Sepp nicht äh, dazu, dass er mit uns da oben rumkrabbelt. Jo, jetzt schauen wir einfach mal. Das ratschen wir nachher dann aus. Dann sind wir beim Sepp Fischer. Ich filme dann nicht, wenn wir dort sind. Ich weiß nicht wegen der Privatsphäre. Vielleicht kann ich dann drinnen filmen. Ansonsten, äh Also ich bin jetzt hier in Holzkirchen. Äh, nähe Tegernsee. Einfach wunderschön. Wenn ich überlege, dass ich hier früher mal gewohnt habe. Ja, eigentlich ärgert es mich, dass ich hier nicht mehr bin. Raus aus dem Haus. Beim Sepp Endlich haben wir uns mal getroffen. Jetzt ähm, haben wir schon ein bisschen geschmatzt, was wir so machen. Jetzt haben wir gerade einen kleinen Stop an der Isar und die beiden kriegen jetzt eine kleine Steinkunde von Sepp. Genau. Da schauen wir mit der, zu. Der Bernd hört einfach weg. Ne? Ich höre einfach weg. <lacht> oder schaut es dann auf dem Video an. Ne? Genau. So, also, ja, ja. Und zwar, wenn ihr mal mit Steinen arbeiten wollt oder müsst, weil ihr ein paar Messer oder Werkzeuge mit habt, ein paar Kleinigkeiten. Zum einen, dunkle Steine sind immer schwerer wie helle Steine. Ja, wenn die gleiche Größe mit einem hellen Stein ist, der dunkle Stein immer der schwerere. Ja. Das heißt, der dunkle Stein ist stabiler als manchmal zum so Klopfen dort, oder könnte man jetzt den, weil er so schön rumgelutscht ist vom Wasser, als, ähm, als Schlagstein verwenden, als Hammerstein, wenn man irgendwo was abschlagen muss oder so. Ja. Dann Steine, die hell klingen, der da zum Beispiel, der klingt hell. Ja. Steine, die hell klingen, ergeben scharfe Schneidkanten. Steine, die dumpf klingen, wie der wahrscheinlich selber. So was, der der Dumpf klingt, ergeben keine scharfe Schneidkante. Diese, diese flinken Steine, die man so früher genommen hat, so für diese Pfeilspitzen bei den Storzeitler oder die mir manchmal hernehmen, noch also so zum Feuerschlagen, hab es bestimmt schon mal irgendwo mhm. gesehen, die, die sind zum Beispiel klingen sehr, sehr hell, fast glasig. Ähm, wenn ihr Fluss oder Bachrand äh, Moos findet, und die Steine sind so sauber wie da, dann habt ihr ein gutes Wasser. Und die Steine sind mehr oder minder bemoost, dann ist ein schlechtes, dreckiges Wasser. Da so nur im Notfall kleinste Mengen trinken. Aber besser das trinken, als wir gar nichts trinken, über längere Zeit. Also wenn er ganz ist, Quarz voller Quarz. Ja genau, wenn man, wenn man an einem Fels, ist ja an einem Felsmann, ist auch manchmal so eine große Quarzspur drinnen. Wenn man die aufschlägt, macht es interessant, dass du da sowas antriffst. Ne? Mhm, krass. Tja. Und, und seit man unterwegs zu so lernen, war richtig was. Weil die wollten ja möglichst viel Grundstück zum Pflanzen erwischen. Ne? Jetzt ist ja das nichts mehr wert, jetzt kaufen wir das Getreide in Indien. Ne? Ja. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall essbar. Ein Korbblütler, die sind immer erstens so zusammengefasst wie in einem Ort Korb. Dann hat er da diese vielen, den Verbund von vielen Blüten. Ja? Und wenn er innen dunkel und außen hell ist, wie die Margariten, wie die Sonnenblume, wie das Gänseblümchen, ist er immer essbar. Mhm. Wenn er innen hell ist und außen dunkel, dann lass die Finger davon. Mhm. Wenn er außen dunkel ist und noch so schwarze Ränder hat, da geht er da so spitz zusammen, dann ich esse auf Fall Essen. Mhm. Ja. Aber ansonsten sehr, sehr viele Korbblütler sind essbar. Zum Beispiel die Artischocke ist der größte Korbblütler, Ein Riesen, mhm. eine Riesenblume, und sehr gut zum Essen in der Küche, Auf vom Gänseblümchen bis zum... Sonnenblume und das Gestein. Kannst essen. Das haben wir einige Stationen mit dem lieben Sepp abgearbeitet, also angeschaut, bisschen was gelernt über Pflanzen und so weiter. Steine, echt toll. Ein bisschen kurze Zeit verbracht und schon so viel gelernt. Da steckt schon was dahinter hier. Das ist schon erstaunlich. Tja, jetzt fahren wir zum letzten Platz, da, wo wir dann übernachten werden. So, jetzt geht's richtig los. Jetzt laufen wir irgendwo dahin, keine Ahnung wohin. Und <lacht> sind einfach gespannt, wo es uns heute hinführt. So, Leute. Hey. So, Leute, ich bin noch ein bisschen kaputt. Äh, Gerade Feuerbohren gemacht mit dem Sepp. Und ihr glaubt, es gar nicht wie anstrengend. Das ist unglaublich. Naja. Es geht so, also auf jeden Fall mit der verbesserungsbedürftig. Hm, es ist gerade 19 Uhr. Jetzt kommt der chillige Teil, ein bisschen ausruhen, viel gelernt heute. Und jetzt werden wir noch ein bisschen ratschen und so weiter. Ja, wenn ihr das ganze Video sehen wollt von dem Ausflug mit dem Sepp, dann schaut auf meinen Kanal vorbei, es kommt demnächst. Das ist ja hier nur der Vlog, deswegen werde ich da nicht zu so viel verraten. Auf jeden Fall, ich war beim Feuerbohren die Disziplin, vor der ich am meisten Respekt habe. Naja, genau, okay, dann geht's hier mal weiter. Unsere Kühlanlage, die da hinten der Bach. Bierquelle hatte. er. Danke, okay. Auf euch. Prost auf euch und Prost auf dich selbst. danke, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du da bist, gefällt mich. Wir haben lange schon herumprobiert, weißt du, da, treffen Wir treffen uns dort dann da. Ich schau immer auf das Ding da auf, Ich, scheiße, ich, <lacht> ich, ich hab sowas nie, was weißt du, so naja. So, das müsste der Buschkraft helfen sein, wenn uns Komplett irren, aber ich denke schon, dass wir es hergefunden haben. Traumhaftes Plätzchen hier oben. Oh, Schaut euch das an. Die meisten kennen das ja schon aus den Videos von Sepp und so. Aber es ist schon herrlich. Ja, wir bleiben jetzt noch eine Nacht hier, haben wir ausgemacht. Na schmarrn, war nur ein Spaß. Wir sind müde, wir gehen jetzt zurück. Wir gehen jetzt runter zum Auto und fahren nach Hause. Schade. Aber wirklich klasse. Kann man nichts sagen. Super. So, endlich geht's los. Unterwegs nach Amberg zum Buschkrafttreffen. Und neben mir ist der Dustin. Hallo! Dustin Meier aus unserer Gruppe. Und er ist so freundlich und nimmt mich heute mit, weil er aus meiner Gegend kommt. Echt super. Ja, dann freuen wir uns auf einen angenehmen Tag. Ja, super. Mal gespannt, wie es weitergeht. So, wir sind jetzt angekommen auf unserem Treffplatz. Zwei Leute sind auch schon da. Die bauen ihr Setup auf. Und Dustin hier. Da ist er, kocht sich was. Ich dann auch. Versuch's Essen. zumindest. Hab ein paar Sachen vergessen. Ah, ärgerlich. Meine Gorotex Jacke, dafür habe ich die Hose dabei. Hm. Und äh, ich habe so einen kleinen Topf zum Kochen. Also ich habe ja nichts anderes geplant gehabt. Ähm, hätte aber jetzt das die Möglichkeit zu machen. Der Dustin hat mir was abgegeben von dem. Ja, muss ich mal schauen, wie ich das mache. Auf jeden Fall. So, äh, das ganze Video, das ist bei mir dann auf dem Kanal. Du schläfst auch in der Hängematte, gell? Nee, nee, ich mag draußen nicht. Das hatten wir ja beim letzten Video schon besprochen. Mhm. Ich gehe dann ins Hotel Ja, ja. genau. Achso, ja, richtig. Da hatten wir ja schon mal geredet. Wir mögen draußen nicht. Genau. Und da nee. dann mit der Hängematte, ne? Deswegen, ja. ja genau. Gut, wir haben ja extra ähm, für machst dich. Machst du dann halt nachher. Ich habe ja gesagt, du machst dann das irgendwo Zimmer. so ein Bild, ja. Ja, wo wir dann so drunter schreiben, Sven pennt draußen, Richtig, typ. gar nicht macht. Ne? Ja, alles klar. Man. Also ihr habt das Wie mitgekriegt, immer. Sven mag draußen gar nicht. Nee. <lacht> also Voll so. du okay. ist also, cool. so, also noch ein bisschen lustig. Aber ich höre jetzt auf zu filmen. Mir reicht's. Danke fürs Reinschauen, das hat euch... Nee, Quatsch. <lacht> <lacht> <lacht> <Lass nicht. lacht> Wunderbar, ich schaffe nie den Schluss, echt unglaublich. So, ja, alles ist noch lustig hier. Jetzt gerade nicht. Ja, also ich werde dann irgendwann abbauen, dann gehen wir alle heim. War eine schöne Zeit. Buschkraft-Treffen ist dann damit vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal auf meinem Kanal. Macht es gut, Servus, ciao.